Hallo, heute zeigen wir Ihnen, wie Sie eine Fernleihe aufgeben können, wenn Sie nach einem Buch suchen, welches nicht in Göttingen vorhanden ist. Voraussetzung für eine Fernleihe ist ein gültiger Bibliotheksausweis, mit dem Sie auch gleichzeitig ein Fernleihkonto besitzen. Bevor Sie eine Fernleihe aufgeben können, müssen Sie über ein ausreichendes Guthaben verfügen. Der Studien-, Universitäts- oder Bibliotheksausweis enthält eine elektronische Geldbörse, die der Karteninhaber an den Kartenaufwertern mit Bargeld oder mit der EC-Card aufwerten kann. Das Guthaben für das Fernleihkonto können Sie von der elektronischen Geldbörse an einer unserer Servicetheken auf Ihr Fernleihkonto umbuchen lassen. Eine Fernleihbestellung kostet 1,50 Euro. Starten Sie Ihre Suche über die Homepage der SUB. Wählen Sie dort den gemeinsamen Verbundkatalog GVK aus. Der gemeinsame Verbundkatalog enthält die Bestände aus Bibliotheken von sieben Bundesländern, einschließlich der Preußischen Staatsbibliothek zu Berlin. Sie möchten gerne das Buch »Wir Klimakiller – Wie wir die Erde retten können« von Timothy Flannery per Fernleihe bestellen. Sie erhalten dazu einen Treffer. In der Ansicht unten sehen Sie, welche Bibliotheken diese Publikation in ihren Beständen besitzen. Um eine Fernleihe aufzugeben, wählen Sie auf der rechten Seite die Option Leihbestellung aus. Bitte geben Sie nun die Nutzernummer, welche Sie auf der Rückseite Ihres Studien-, Universitäts- oder Bibliotheksausweises finden, und das Passwort ein. Das Passwort ist in der Regel dasselbe wie das Passwort für den Göttinger Universitätskatalog.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 Sie erhalten eine E-Mail, wenn die Publikation in der Bibliothek eingetroffen ist. Bitte beachten Sie, dass E-Books nicht über die Fernleihe bestellt werden können. Sie können aber, falls vorhanden, die Druckausgabe bestellen. Sollten Sie Fragen haben oder weitere Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.